Wer kennt noch solche Köstlichkeiten wie den türkischen Honig, klebrige Zuckerwatte oder Kokosspalten zum Knabbern? »Ich kann mich nicht nur gut an das lukullische Fingerfood der 50er Jahre erinnern, ich schmecke in Gedanken noch das herrliche, süße Zeug, das einem die Zahnplomben zog und unser karges Taschengeld viel zu schnell unweigerlich dahin ließ. Natürlich rede ich von der Kirmes. Hier in Braunschweig kennen wir die Kirmes als Masch, warum auch immer.« und die Masch, der große, traditionelle Rummel, fiel in diesem Jahr wegen der mit einiger Wahrscheinlichkeit infizierenden Menschenmassen auf engem Raum dem Schutz vor dem Coronavirus zum Opfer. Eigentlich... Aber eine Minimasch gibt es dann doch noch. In der Braunschweiger Innenstadt finden Maschbegeisterte zurzeit neben einigen Imbissständen und Kinderkarussells mit samt knallroten Feuerwehrautos und hopper hoppe reiterpferden sogar ein Nostalgie-Kettenkarussell auf dem Schlossplatz und ein veritables Riesenrad vor dem Rathaus. Natürlich fliegen und schweben wir in diesen Zeiten mit gehörigen Abstandsregeln und dem obligatorischen Mund- und Nasenschutz in die Höhen des außerordentlichen Maschvergnügens.